Oder Himmelsgarten. Himmelsgarten ja. Ne? Ja. Sehr schön. Schöne Anlage. Also hier ist schön. Ja, man kann... filmen. Bild... ja Ja. mein schaut immer meinen mein, äh, mein Status in Whatsapp ab. So, ja? Ja. ja. Also bei mir siehst du es nicht, ne? Da ja, sieht sie, sie, sie dann später. Sie, sie wird das sehen, ja? Sie wird ich das guck sehen. bei dir auch immer, aber bei mir kannst du das nicht wissen, weil ich das, diese blauen Striche weggemacht habe. Ach so, okay. Dann ja, siehst du das nicht. Sehe ich nicht, ich ja? Ich gucke auch nicht, hier immer. immer. <lacht> Habt ihr aber deinen Namen nicht gesehen, ne? Ja, den siehst du nicht. <lacht> Sehr schön. Soll ich mich mit neu setzen? Cosima, kommst du mal, mal nochmal zu mir? Mit deinem Freund, ja? <lacht>